Pascal? Pascal! Hat irgendwer Pascal gesehen? Der ist heute nicht da. Ach, der ist nicht da. Ja gut, dann, äh, dann mache ich das halt. Herzlich willkommen zum neuen Weitwinkel. Heute geht es um Tiere und es geht um Menschen. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Zum Anfang haben wir uns gefragt, was Münster so darüber denkt. Und deshalb sind wir auf die Straße gegangen und haben Leute gefragt, wie sie ihre Beziehung zu Tieren sehen. Ja, ein Hund und zwei Hühner. Ich habe keine Haustiere, manchmal nicht. Ein Hund wäre ganz nett. Wenn dann eine Katze, unkomplizierter und intelligenter als Hunde.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 Künftige Generationen werden vielleicht die Nase rümpfen, wenn sie herausfinden, wie wir mit Tieren umgehen und wie wir versuchen, tierisches Leben nach unseren Wünschen zu formen. Und da fragt man sich ja, wo bleibt das Interesse des Tieres? Zentral sind jedenfalls die Begriffe Tierrecht und Tierschutz. Und die werden ja auch öfter mal im gleichen Atemzug genannt. Nur wo da genau der Unterschied liegt, das zeigt euch die folgende Animation. Cordula ist mächtig stolz auf ihren nagelneuen Pelzmantel. Doch schon beim ersten Spaziergang treffen sie von allen Seiten böse Blicke. Was ist denn nur los? Hängt das Preisschild raus? Tja, viele Leute finden eben, dass Menschen kein Recht haben, Tiere für Mode zu töten. Die Begriffe Tierschutz und Tierrechte sind Cordula zwar bekannt, aber was bedeuten sie genau und wo liegt der Unterschied? Unter Tierschutz fasst man im Allgemeinen alle Aktivitäten zusammen, die Tieren ein möglichst artgerechtes Leben ermöglichen und ihnen kein unnötiges Leid, Schmerzen oder Schäden zufügen wollen. Der organisierte Tierschutz lässt sich bis in das frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Hier hatten damals die Briten die Nase vorn. In Deutschland gründete sich 1837 der erste Tierschutzverein. Heute haben wir ein Tierschutzgesetz, dessen Zweck es ist, Zitat, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Tierschutz ist somit bemüht, das durch die Tiernutzung entstehende Leid zu minimieren. Der Gesetzgeber sieht Tiere hierbei zwar gedanklich als Mitgeschöpfe, behandelt sie juristisch aber als Sache und stellt das Interesse des Menschen am Tier über das Interesse des Tieres an einem tiergerechten Leben. Nutztierhaltung wird also nicht kategorisch abgelehnt. Im Unterschied dazu missbilligt die Tierrechtsbewegung jede Form der Nutztierhaltung sowie generell alle tierausbeutenden Handlungen. Ihre Philosophie misst Tieren ebenso elementare Grundrechte bei wie dem Menschen. Tierrechtsbefürworter bekämpfen jede Art der Tiernutzung durch den Menschen und setzen sich für politische Maßnahmen ein, die die Rechte von Tieren erweitern. Ihrer Meinung nach ist menschliches Leben auch ohne den Konsum tierischer Produkte oder Arbeitsleistung möglich. Daraus ergibt sich unter anderem auch die Idee des Veganismus. Cordula meint es jetzt jedenfalls kapiert zu haben und tauscht ihren Pelzmantel gegen eine schicke Lederjacke ein. Wie war das nochmal? Das Erbgut von Schweinen stimmt zu über 90 Prozent mit dem des Menschen überein? Also... Rein genetisch gesehen stehen wir uns ziemlich nah. Aus diesem Grund finden es viele Menschen falsch, zu kommerziellen oder zu medizinischen Zwecken Versuche an Tieren durchzuführen. Wir haben mit jemandem vom Fach gesprochen, der sich zumindest für Tierschutz bei Tierversuchen einsetzt. Hallo, ich bin Jakob. Ich behandle heute in einem Interview das Thema Tierversuche, was ja ein sehr emotional geführtes Thema eben auch ist. Und ähm, dafür habe ich mir dann wissenschaftliche Unterstützung gesucht und äh, werde jetzt heute mein Interview führen mit dem Herrn Professor Stefan Schlatt. Ähm, der ist der Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie. Ähm, und da würde ich Sie einfach mal bitten, sich vielleicht kurz einmal vorzustellen und äh, zu sagen, worum es in Ihrem Forschungsgebiet geht. Das Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie ist ein Forschungszentrum, aber gleichzeitig auch eine Klinik. Zu uns kommen Männer äh, aller Altersklassen, äh, vom Jungen bis zum Alten Kreis, aber die meisten von denen, oder gut die Hälfte von denen, hat Kinderwunsch. Das heißt, die kommen mit ihrer Partnerin, die Frau geht zum Gynäkologen und zu uns kommen die Männer und wir machen normalerweise eine Ejakulatanalyse, um dann entsprechende Therapie zu beginnen. Primär ist es dabei wichtig, das Ganze physiologisch zu untersuchen und dafür brauchen wir Tiere. Wir fangen mit Molchen an mhm. äh, und hören mit Affen auf. Und wir sind okay. die Einzigen und Letzten, die noch mit Affen in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Wenn es jetzt aber eben um die Fruchtbarkeit des Mannes geht, also der, des menschlichen Mannes, ähm, was für Erkenntnisse bekommen Sie denn dann aus der Beobachtung von Tieren? Also da bekommen wir eine ganze Menge. Spermien sind nun mal hochkonserviert, der Prozess der Befruchtung ist nun mal auch hochkonserviert. Wir brauchen immer ein Spermium in der Eizelle. Ohne das geht es noch nicht. Mhm. Und wir brauchen vor allem Modelle in der Forschung, die natürlich dem Mann sehr ähnlich sind. Und da ähnelt mhm. sich der Affe viel, viel mehr ähm, als äh, dem Menschen als die Maus. Mhm. Und da muss man halt sagen, nehmen wir, nehmen wir Modelle, die entsprechend passen. Es gibt, es gibt Ansätze, bei denen die Maus gut passt, bei denen auch der, der Hamster gut passt oder die Ratte. Aber es gibt Ansätze, bei denen muss man an den Affen gehen, weil sonst behandelt man Tiere ohne vernünftigen, vernünftiges Ergebnis. Wozu macht man Tierversuche? Welche Erkenntnisse versucht man allgemein dafür, darüber zu bekommen? Wir brauchen gute Medikamente. Wir brauchen toxikologische Untersuchungen für alle Dinge, mit denen wir täglich umgehen oder die wir schlucken. Und dafür muss man ähm, Tiere verwenden, auch als Vorschrift äh, in der Entwicklung von Medikamenten. Das machen wir natürlich hier in der Grundlagenforschung nicht oder in der angewandten medizinischen Forschung, sondern das machen Institutionen, mhm. ähm, die dafür ähm, verantwortlich sind. Dann braucht man natürlich Tiere in der Grundlagenforschung. Da geht es dann darum, dass man Modelle schafft, mit denen man bestimmte Krankheitssymptome kopiert. Wenn wir Forschung durchführen, dann müssen wir immer ja begründen, am Tier müssen wir immer begründen, warum wir das tun. Mhm. Das ist ja extrem stark äh, reglementiert und ein Versuch wird nur dann durchzuführen sein, wenn man zeigt, dass sich der Erkenntnisgewinn auch lohnt. Äh, wem gegenüber sind Sie denn da Rechenschaft schuldig? Wir haben tatsächlich sehr viele verschiedene Ebenen. Also zunächst muss man sagen, für einen Tierversuch ist das Landesamt äh, zuständig. Das Landhof ähm, muss, kriegt von uns Anträge, beurteilt die in den Anträgen beschriebenen Erkenntnisgewinne mhm. gegenüber dem Leid und dem Schaden, äh, die sich den Tieren zumuten muss. Und dementsprechend wird dann eine der Kommission eingeschaltet und die sagen dann, ob ich dieses Experiment durchführen darf oder ob ich noch Modifikationen vornehmen muss oder ob ich es gar nicht machen darf. Mhm. Das ist ein ganz normaler Prozess, der eigentlich vom Gesetzgeber europaweit identisch vorgeschrieben ist. Sie setzen sich auch für Tierschutz bei Tierversuchen ein. Wie genau kann man, kann man da den Tierschutz gewährleisten? Also zunächst müssen mal die Bedingungen für die Haltung optimiert sein. Das bedeutet eben, dass man maximal reduziert die Tierzahlen, mhm. das Leiden äh, maximal reduziert ähm, und dass man im Prinzip ähm, optimale Erkenntnisgewinn bekommt durch möglichst wenig ähm, Tierbehandlung. Wir müssen äh, darauf achten, dass jeder, der am Tier arbeitet, sehr gut ausgebildet ist. Das gilt sowohl für die Tierhaltung als auch für die, für die Durchführung des Versuches und darauf achtet auch, das Lahnhof bzw. dann die lokale Behörde und sagt, wenn ihr operieren wollt zum Beispiel an einem Tier, dann braucht ihr vorher eine extra Erlaubnis dafür, die wird überprüft. Das also heißt, wir müssen hier ganz klar trennen. Es gibt Tierversuche, bei denen ich Tiere einsetze, denen ich Leiden oder Schäden zufügen muss, um eine Erkenntnis zu gewinnen. Ich kann aber auch Versuche durchführen, die ich einfach nur töte. Mhm. Ähm, Tiere, die ich vorher gezüchtet habe, die für diesen Versuch verwendet werden. Und das sind dann per se keine Tierversuche. Was, was mir vielleicht noch wichtig ist, was man vielleicht noch sagen könnte, wo wir uns auch bemühen, es gibt eine, eine tolle Arbeitsgruppe ähm, an der Uni Münster, bei der wir uns viele Gedanken machen, mit einem sehr großen Spektrum von ähm, Teilnehmern. Und da geht es darum, dass wir vielleicht mal Wege finden, mit denen Tierversuchsgegner und Tierversuchsbefürworter miteinander ins Gespräch kommen, mhm. um die ganze Komplexität ähm, noch besser zu verstehen zu lernen und vielleicht auch mal Brücken zu finden. Das war Professor Stefan Schlatt. Ich denke, wir haben einige Erkenntnisse hinzugewonnen. Bis zum nächsten Mal. In jedem Fall ein kontroverses Thema. Dass der Mensch die Tiere aber nicht nur ausbeutet, sondern auch auf andere Weise mit ihnen arbeiten kann, das beweist Pauline Demori. Die ist nämlich Pferdetherapeutin, was nicht heißt, dass sie Pferde therapiert, sondern dass sie mit Pferden therapiert. Mein Name ist Pauline de Maury. Ich bin äh, Diplom-Sozialpädagogin mit Zusatzausbildung äh, Reittherapeutin. Ich mache das seit 13 Jahren. Angefangen bin ich in Münster an einem Stall und äh, bin dann vor zwölf Jahren nach Techte gezogen, zwischendurch nochmal umgezogen und bin seit sieben Jahren hier auf diesem Hof. Mein Hauptaufgabengebiet ist äh, das das Emotionale, das äh, Verhalten äh, und der Bereich äh, Psychiatrie für Erwachsene. Und ähm, geistig Behinderte habe ich auch, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Schwie Konzentrationsschwierigkeiten. Ich würde sagen, der Unterschied zu, einer, äh, zu anderen Therapieformen ist natürlich, dass man mit dem Pferd arbeitet, also dass es ähm, sich vielleicht nicht ganz so wie Therapie anfühlt. Also viele ähm, äh, viele Klienten von mir äh, sind manchmal auch ein bisschen therapiemüde, gerade Kinder, die man von einer Therapie zur anderen schleppt, äh, die dann irgendwann äh, vielleicht ja auch nicht mehr so Lust zu haben ähm, und wenn sie zu mir kommen, das ist erstmal Reiten. Dann ist es sehr ganzheitlich, also wir haben den äh, physischen Aspekt natürlich, den kann man nicht, äh, der ist einfach da, auch wenn ich jetzt keine Physiotherapeutin bin. Dann hat man, also allein das Sitzen auf dem Pferd bewegt viel körperlich, aber auch emotional. Der Kontakt zum Pferd bewegt viel emotional und die, die ganze Atmosphäre. Ja, das Schöne bei mir ist, dass es keine typische Therapiestunde gibt. Also ich arbeite sehr ähm, klientenorientiert. Also ich, ähm, ich schaue sehr genau, was braucht die einzelne Person, wo hat sie Probleme, was möchte sie erreichen mit dem Pferd. Da sind Erwachsene natürlich äh, oft so ein bisschen problembewusst, dass sie sagen, ich habe da und da Schwierigkeiten und ich möchte gern <lacht> da und daran arbeiten. Kinder sagen eher, ähm, ne, ich will reiten, ich will galoppieren, ich will äh, ein Pferd begrüßen, putzen. Dann machen wir was mit dem Pferd. Das ist sehr unterschiedlich, ob wir äh, drauf reiten. Manche machen auch nur am Boden was oder wir gehen spazieren oder da, da sind sehr viele Möglichkeiten. Und am Schluss wird es äh, belohnt und wieder... Äh, Entlassen, genau. Da ich auch sehr stark mit der Beziehung zum Pferd arbeite und Beziehungsaufbau zu mir und zum Pferd ähm, und gerade im psychiatrischen Bereich, äh, viele Menschen auch sehr, sehr lange brauchen, bis sie Vertrauen fassen, bis sie äh, Situationen einschätzen können, ich Zeit brauche, bis ich die Person äh, einschätzen kann, ähm, finde ich, je länger, desto besser. Manchmal merkt man auch gerade bei Kindern, die entwickeln sich weiter und dann sage ich irgendwann, gut, entweder gehen sie in eine Reitschule und lernen dann halt reiten, wenn sie ähm, da wirklich Spaß dran haben oder die machen was anderes. Erwachsene bleiben teilweise sehr lange, äh, weil für viele, äh, gerade im psychiatrischen Bereich, ähm, ist das wirklich was, äh, wo sich auch so ein bisschen dran, dran festhalten. Es sind dann oft Langzeitpatienten, die jetzt nicht mal eine Krise haben und dann sondern Menschen, die wirklich dauerhaft auch betreut werden und für die das äh, ja, so ein Fixpunkt im Leben auch wird. Und einfach was, wo sie vielleicht, eine der wenigen Stationen vielleicht auch, wo sie entspannen können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie nicht über ihre Probleme nachdenken. Ich hatte ein Erlebnis äh, mit einem jungen Mann, der ein äh, Jugendlicher war, das der sehr ähm, Wahrnehmungsschwierigkeiten hatte und sehr ähm, taktil, also mit Schmutz sehr Schwierigkeiten hatte und äh, auch Kontaktprobleme mit anderen. Und äh, nachdem er ein paar Wochen bei mir reiten war, äh, sagte die Mutter mir, also, er hat zum ersten Mal sein Fahrrad geputzt, <lacht> also, weil er wirklich so eine äh, Aversion hatte gegen diesen äh, Schmutz und sich die Hände schmutzig zu machen. Oh, Alter, das hatte sie total beeindruckt, dass er da wirklich den Lappen nimmt und das schmierige Fahrrad sauber macht. Es ist eine subtile Arbeit, aber ähm, es ist, sind Bausteine äh, zur Persönlichkeitsentwicklung, dass das Menschen einfach ähm, sich weiterentwickeln, dass sie... Fähigkeiten an sie entdecken, die sie ohne das Pferd vielleicht nicht so äh, entdeckt hätten. Im letzten Beitrag geht es darum, was wir bislang sträflich vergessen haben zu erwähnen. Und an das wahrscheinlich jeder denkt, wenn er das Wort Tiere hört. Es geht um Haustiere. Die Tierfreunde Münster sind ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, für herrenlose Tiere ein neues Zuhause zu finden.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 Tja, so schade es auch ist, die Sendung ist leider schon wieder vorbei. Heute ging es um Menschen, Tiere und deren Beziehungen zueinander und ich sage tschüss, wir sehen uns.